Wir haben uns ja gleich am Anfang kennengelernt. Ja genau, also auch, da erinnere ich mich auch mal wieder dran, wie es das angefangen hat. Da kam ich gerade aus Südafrika. Ja genau, da ist Kurs gerade nach Südafrika. Genau. Wow, und dann eben auch noch ein bisschen Studium nebenbei. Also das ja. ist schon echt irre, dass du das so auf die Kette bekommst. Ja. Unterstützt sich denn die Hochschule dabei? Ja, ja, die unterstützt ich auf jeden Fall sehr gut. Es war ein bisschen so, dass ich nach dem Abi ähm, erst mal in Freiburg gewohnt habe und dort im Endeffekt äh, Profi war. es ähm, war aber eine ziemlich unerfolgreiche Zeit tatsächlich für mich, da ich ein bisschen den Anschluss verloren und dachte, ah, eigentlich hat mir das Schulsystem dann doch äh, besser zugesagt, dass ich einfach eine gewisse mentale Ablenkung auch habe und das habe ich dann im Sommersemester 18 angefangen zu studieren und bin da anfangs auch ein bisschen, auf die, ein bisschen arg auf die Schnauze geflogen, weil ich sowas wie äh, von meinen Kollegen sowas wie mit gesundem Menschenverstand schaffen dieses Studium mit Sicherheit gehört habe. Die haben auch alle auch nicht in Esslingen bzw. in Göppingen studiert und deshalb habe ich dann irgendwie im zweiten Semester gemerkt okay wenn ich jetzt nicht richtig Gummi gebe dann wird das ganze eine enge Kiste aber irgendwie habe ich es dann geschafft mich durch die hier ganzen Rausschmeißfächer durchzuboxen und bin jetzt, wie gesagt, immerhin im fünften, sechsten Semester okay, angelangt. Ich, ich mal zusammen, Freiburg lief nicht so richtig gut, da hast du gedacht, ja. ich mache jetzt mal Mathe 1. Ja, exakt, <lacht> und prompt lief es dann am Radsport auch wieder. Besser, ja, vielleicht habe ich das nicht. dann mit dem genau. äh, mit dem ganzen, mit mit ganzen der ganzen Physik, also Radsport ist ja auch Physik, Gewicht, äh, ja. Leistung, Drehmoment ja. und Drehzahl, alles, alles drin, ja. äh, Luft. Also verschiedene verschiedenen Drücke und so weiter gehört alles dazu. Ich weiß, so ein bisschen Ausgleich zu haben ist sicherlich ja, eine sinnvoll. gute Idee. Ne? Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.